Nicht, dass du auch auf Fels runterfällst. Wo? Also ist das hier so Egal wo, ja. Hä? Egal wo. <lacht> Weil man immer so durch den engen Weg dann laufen ja. muss. Am besten doch voll reingefallen. gefallen. <lacht> da gibt es dann auch schon ein Schlammbad, ne, für dich. Das, was man in Deutschland so 100 Euro zahlt, ne? Ja, genau. Hat mir jemand erzählt, ja? ja, ja. Wasserfall. Ja, ja. Die Chili, die Pfefferoni, die größere Sorte von Chili. Ah, ja, die rote Chilis. Ja, die sind ja nicht so ganz scharf. Ganz, ne? Die, die wow. kleinen sind noch schärfer ja, als die. Die dann. kleine rote, ne? Mhm, die kleine rote oder grün. <lacht> die werden oft auch wie Gemüse gegessen. Mhm. Pass auf, Thomas. Ja, ja. Nicht, dass ich dich tragen muss. <lacht> Gazelle. Gazelle. Was ist das? Nix, ah. ja. Nix. Muss noch ein bisschen warten, bis es neue angepflanzt wird. Ja, schön Zübel. Reisfelder-Landschaften oder Reisterrassenlandschaften landschaften auf Lombok hier in Tete Badu. Die Neklierten pemandangan pematang sawah, pemandangan sawah die in Tete -Badu. Oh ja. Yeah. Nee, Haus auf Lombok. Was? Das ist Haus auf Lombok. Was ist Haus auf Lombok? Oder? Lombok. Lombok, gucke. Das sind die weißen Terrassen irgendwie. Diese herrliche Ruhe. Doch zwölf Uhr ist es. Ja, das ist gut. Nein, nein, da, ja, hört man schon, dass der. Das erst noch vorgelesen wird. Picture, vielleicht bilder Nicht weiter runterfallen. kenapa Papa, der Mutter, der Mutter, der Mutter, der Mutter, der Mutter, der Du eine Mittel? Also, die also, oh, okay. ja, uh -huh. use the plastic also, also, also, also, also, also, also, also, also, cloud die okay also, if also, the traditional we use the tree. also, ah rice ja. also, also, also, also, Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, Düngemittel. Yeah. Ja. also, also, also, also, also, also, also, also, also, also, Dr. Wex kann Kal man Das ist nicht, nett, oder? <coughs> Diese Folien ist... Äh ne, das ist... Was ist denn das? Nein. Das ist... Äh das ist äh wer heißt das? Hä? Äh... äh Eckplan huh? äh äh oder sowas. Eckplan? Ja, Eckplan. Ähm... Ah, äh... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> Guck mal. Guck mal. Partizan. Patlijan heißt das auf Türkisch. Okay. <lacht> okay. Nein, nee, so ne, so eine Art. Nein, ne. nein. Es wird nur lila, ne? <lacht> ja. Äh, Amen. Pat